Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Jean-Paul Belmondo war eines der Gesichter der Nouvelle Vague Ende der 50er Jahre. Später drehte er aber auch zahlreiche Actionfilme und Komödien. Nach Angaben seines Anwaltes starb der französische Schauspieler heute in Paris. Er wurde 88 Jahre alt. Belmondo drehte im Laufe seiner Karriere rund 80 Filme. Ein Kämpfer bis zuletzt. Das Gehen fiel ihm schwer, doch das Lächeln verging ihm nie. Jean-Paul Belmondo war eine Ikone des französischen Films. Bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte wurde er 2016 mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk geehrt. Mit dem legendären Film Außer Atem 1960 erlangt der damals 27-jährige Weltruhm. Seitdem reißen sich Regisseure wie Jean-Luc Godard und François Truffaut um den Jugendlichen unerschrockenen Schauspieler. Er ist in knapp 100 Filmen der sympathische Actionheld und Gauner mit Schaum. Darf ich euch sein, Madame? Belmondo entstammte einer Künstlerfamilie und wollte eigentlich zunächst Profiboxer werden. Die gebrochene Nase blieb sein Markenzeichen. Auch gewagte Stunts hat er in über 70 Filmen selbst gedreht, ohne Dubel. Gedoubelt hat er sich allenfalls selbst. In »Ein irrer Typ« zeigt er seine komödiantische Seite, als eitler Schauspieler und dessen Doppelgänger. 2001 beendete ein Schlaganfall zunächst seine Filmkarriere, doch der Ex-Boxer kämpfte sich zurück ins Leben, ganz nach seinem Motto, der Wille macht viele Dinge möglich. Jean-Paul Belmondo behielt seinen eisernen Willen und sein Lächeln. Bis zuletzt.